Schon bald findet das größte Ereignis für die PLC Ultima Community 2022 statt. Plant ist the Palm Dubai Das Event bringt tausende von PLC Ultima Community Mitglieder aus der ganzen Welt zusammen. Ansprachen des Gründers von PLC Ultima, Alex Reinhardt, unglaubliche Ankündigungen. Eine Preisverleihung für die aktivsten Community Mitglieder und eine unvergessliche Aftershow-Party warten auf Sie. Jedes PLC Ultima Event ist unglaublich faszinierend. Seien Sie bereit für starke Emotionen, eine Begegnung mit Gleichgesinnten, eine unvergessliche Reise in eine der modernsten Städte der Welt, neue Bekanntschaften und spannende Neuigkeiten vom PLC U-Team. Anzahl der Plätze für die Veranstaltung ist begrenzt. Also beeilen Sie sich mit der Anmeldung. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Beschreibung unter dem Video.